so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben, und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme, weil ihr ein Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes, so sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben, außer Kraft Gottes, für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind.